Où sont les enfants? J'ai fait un gâteau pour eux. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, meine Lieben, heute gibt es ein Video über die pronoms disjoints, also die unverbundenen Personalpronomen auf Französisch. Was sind also die Pronom disjoint oder auch die Pronotonik, sie werden auch so genannt. Schauen wir uns zuerst die Pronoms Sujet, also die verbundenen Personalpronomen an. Wir haben im Singular Je oder J apostrophe, zum Beispiel äh, bei, bei einem Verb, das mit einem Vokal oder einem stummen H anfängt. Und das Je entspricht dem deutschen Ich. Dann haben wir Tu, das heißt Du auf Deutsch. Dann gibt es Il, bedeutet Er. Dann... L sie, dann im Plural haben wir nun, entspricht dem Deutschen wir, dann wu, ihr oder das Höflichkeit, sie, dann il in der Mehrzahl, das bedeutet sie, also eine reine Männergruppe oder eine gemischte Gruppe, das heißt mindestens ein Mann ist in der Gruppe und dann gibt es L in der Mehrzahl und das ist für eine reine Frauengruppe. Die verbundenen Personalpronomen werden so genannt, weil sie immer in Verbindung mit einem Verb verwendet werden. So, nun schauen wir uns die unverbundenen Personalpronomen an. Vorhin hatten wir je oder apostroph gesehen, das verändert sich dann zu moi, wenn es unverbunden wird. Dann gibt es tu, das zu toi wird. Dann wird il zu lui, da gibt es auch eine Veränderung l bleibt aber l, da gibt es keine Veränderung und nu bleibt auch nu und genauso wu bleibt auch wu und il verändert sich auch zu ö und schließlich bleibt l auch l, also es gibt da auch keine Veränderung. <lacht> Jetzt schauen wir uns an, in welchen Fällen wir die unverbundenen Personalpronomen, also die Pronon anwenden. Erstens, wie wenden Sie an nach Präpositionen, zum Beispiel avec, mit, pour, für, sans, ohne, chez, bei und so weiter? Exemple, où sont les enfants? un gâteau pour eux. Wo sind die Kinder? Ich habe einen Kuchen für sie gemacht. Also hier benutzen wir pour eux und nicht pour il. Weil wir diese Proposition pour haben, ja. Das wäre sonst nicht korrekt im Französischen, wenn wir pour il sagen würden. Deswegen ö. Und ö ersetzt dann les enfants. Dann wählen wir die Pronotonik an zur Betonung, insbesondere zusammen mit den verbundenen Personalpronomen. Example. Moi, j'adore cuisiner. Also, ich liebe es zu kochen. Ja, da wird die Betonung nicht übersetzt im Deutschen. Ou bien, Toi, tu fais toujours du sport le matin. du treibst immer Sport am Morgen. Wir verwenden die Pronouns auch bei verkürzten Sätzen ohne Verb. Wenn zum Beispiel dein Lehrer fragt, qui n'a pas fait ce devoir, wer hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, dann sagst du nicht je, sondern moi. Ja? Und wenn man fragt, qui veut manger du pain, wer will Brot essen, denn wenn du sagen willst ich, dann, dann sagst du nicht je, sondern moi, wie wir das vorhin gesehen haben. Oder nicht ich heißt pas moi. Ja? Also hier benutzen wir nur pas für die Verneinung und wir sagen nicht ne pas moi. Und wenn du sagen willst er, dann sagst du lui. Die Pronotonik werden auch bei einer sogenannten Mise en Relief, also einer Hervorhebung mit se oder se son, angewendet. Exemple, c'est toi qui a fermé la porte, das bedeutet, hast du die Tür zugesperrt? Ou bien, c'est lui qui a fait la salade, hat er den Salat gemacht, also diese Hervorhebung wird nicht im Deutschen übersetzt. Dann werden wir die Pronouns, die ich an, bei einigen Verben mit den Präpositionen a und de. Exemple, s'interesse a quelqu'un, sich für jemanden interessieren, das heißt übrigens, s'intéresser a und nicht s'intéresser pour quelqu'un. Dann s'adresser à quelqu'un, ähm, sich an jemanden wenden, parler à quelqu'un, mit jemandem sprechen, parler de quelqu'un, von jemandem sprechen, se moquer de quelqu'un, sich lustig machen über jemanden, ähm, se souvenir de quelqu'un, sich an jemanden erinnern, s'occuper de quelqu'un, sich um jemanden kümmern, rêver de quelqu'un, von jemandem träumen. Das sind jetzt die häufigsten Verben in diesem Fall. Natürlich gibt es mehr, aber das sind die, die am häufigsten verwendet werden. Exemple. Tu penses à ton Grand-Père? Oui, je pense à lui. Denkst du an deinen Großvater? Ja, ich denke an ihn. Natürlich kann man hier auch antworten. Oui, je pense à mon Grand-Père. Ja, ich denke an meinen Großvater. Aber um das Wort Großvater nicht zu wiederholen, deswegen ersetzt man das durch lui. Encore ein Exemple. Elle s'occupe des Enfants. Oui, elle s'occupe de. Man könnte genauso sagen, oui, elle s'occupe des enfants, aber das wäre eine Wiederholung und das wäre nicht so schön. Deswegen ersetzt man das Wort enfant durch ö. Wir verwenden letztendlich die Pronotonik auch beim bejahten Imperativ, also beim Imperativ présent. Exemple, toi à ma chaîne, ja. Abonniere meinen Kanal, ja? ähm, Hier sagen wir abonne weil das Verb s'abonner ein reflexives Verb ist. Ja? Also für ähm, tu sagt man zum Beispiel abonne toi. Ja? Und für nous abonnons nous. Und für vous abonnez vous. Ja? Das Reflexivpronomen verändert sich je nach Person. Also das S' wird dann zu toi bei tu. Und dann wird es zu nous bei nous. Und zu vous bei vous. Ja? Wir haben ja vorhin gesehen. Bei nu bleibt das Tonic gleich, ja. Es gibt keine Veränderung. Aber bei tu, ja, das verändert sich zu toi. Deswegen abon toi. Encore ein Beispiel, Passez-moi le sel, s'il vous plaît. Raschen Sie mir bitte den Salz. Da kann man nicht sagen, passez-me le sel. Nein, das geht nicht. In diesem Fall muss man das Pronotonik moi benutzen. Ja, also korrekt ist, passez-moi le sel, s'il vous plaît. So, nun machen wir eine Zusammenfassung von den unverbundenen Personalpronomen, die sich verändern. Je ja, oder Apostrophe wird zu moi, tu wird zu toi, il in der Einzahl wird zu lui und il in der Mehrzahl zu eux. Das sind die Pronomen, die sich verändern und die du dir merken musst. Alle anderen Pronomen verändern sich nicht. So that's what for euh, des pronoms toniques. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous. Mouah. <musique>